Sich hinzustellen, lautstarke Parolen, erstmal die Polizei beschimpfen und dann uns drohen mit dem Druck der Straße, also außerhalb der demokratischen Regeln. Erstmal, ich bin, seit, ich bin 68er, wir können überhaupt nicht drohen damit. Und zum Zweiten ist das nicht die demokratische Art, dass wir hier zusammen haben. Wir kommen, wir können gern lachen. Ich finde es nicht lächerlich, dass wir zum dritten Mal mit einer demokratischen ähm, Gemeinschaft hier, mit einem demokratischen Gremium unter Polizeischutz, tagen müssen, weil Sie mit Ihren Drohungen und andere aus Ihrer Gruppierung mit Beschmieren der Hansestadt Lüneburg an jeder Stelle dafür sorgen, dass hier ein Zustand der Angst und der Bedrohung in dieser Stadt herrscht. Und das geht nicht, sondern wir müssen uns hier demokratisch auseinandersetzen, aber nicht, indem Sie uns ständig drohen mit dem Macht der Straße und die Parolen, die ich vorhin vorgelegt habe. Sie haben ja sich bekannt, dass Sie zu Unfug gehören, die Sie vorhin hier aufgeschrieben haben. Dagegen verwahre ich mich und deswegen bin ich mal in die Politik gegangen, um hier demokratisch zu wirken. Aber das ist weder Anstand noch Abstand, das ist. Das ist lieber, weil sonst Herr Pauli mich in Frankfurt zu einem Gericht sagt. Aber das ist jedenfalls nicht Demokratie, von so welches ich es verstehe. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren.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 und nicht, wie Sie hier sagen, Druck von der Straße oder was Sie auf Unfug schreiben. Nämlich da habe ich Angst davor. Das sind Drogen, die habe ich in einer anderen Zeit mal gelesen. Und, äh, wissen Sie? Wissen Sie? Sie sollten erst mal einmal zuhören, bevor Sie von da hinten verholen, Verhohlen. Wir ständig hören hier rein. Ja, wissen Sie, ich bin etwas älter als Sie und kenne Geschichte und weiß genau, wie Geschichte in der DDR von Schatten gegangen ist. Und dann müssen Sie mal schauen, wie in der DDR entrecht gebeugt wurde. Und genau die gleichen Forderungen kommen ja auch, Gott sei Dank hat der Pauli ja nur zwei Zustimmungen auf seiner Facebook-Seite, eine kommt hier aus dem Raum, insofern weiß die Öffentlichkeit das ja schon zu würdigen.